Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir spielen weiter und anscheinend brauche ich gar nicht gegen Team Rocket zu kämpfen, das ist auch gut. Ah doch. Stimmt bleiben, Team Rocket hat immer Vorfahrt. Jetzt wo du das Gespenst verschwunden ist, haben wir es endlich zur Spitze geschafft. Ja, kein Problem, mache ich gern. Äh, du bist der alte Fuji, oder? Wir wissen, dass du die pokémon forschung an den Nagel gehängt hast. Aber damit ist es Schluss, du wirst wieder in den Laporkittel schlüpfen müssen. Und zwar im Namen von Team Rocket. Du wagst es uns zu ignorieren? Wir werden dich schon dazu bringen, mit unserem Boss zusammenzuarbeiten. Wart's nur ab. Ja, ist ja gut, wir machen das. Hey, wir halten dem Alten gerade eine Standpauke. Wenn du uns dazwischenfunkst, kannst du was erleben. Ja, klar, machen wir mal. Kein Problem. Hier war's. Okay, ich muss ein bisschen gucken wie ich in der Kamera, was geht. Ja, wir battlen die mal wieder zur Abwechslung. Die haben wir noch nie gesehen, unterdessen. Ja, ich rutsche mal ein bisschen nach hinten noch. Und alles nachschieben. Ja, mein Bibo ist unterdessen immer noch unterlevelt, aber das geht schon, denke ich. Ich gebe dem jetzt. Ah, der macht random Targets, stimmt ja. Und bis gegen Smog. Morgen müsste eigentlich besser sein als gegen Abok. Ich kann mir vorstellen, dass der einfach geradeaus angreift, jawohl. Aber ist halb so wild. Okay, das macht gar nichts. <lacht> gut. Dann eben Siedewasser. Hoffentlich kocht er. Und Bibo macht eh, was er will noch. Sehr gut. Okay, Abok ist einfach schneller als Shilok, das ist klar. Aber Bibo ist einfach schneller als alles, das ist voll gut. <lacht> okay, wir sind tot. Das hat mich jetzt nicht verwundert bei Bibo, ich gesagt. Natürlich. Scheiß drauf. Ja, ich will zwar den hier entwickeln. Ich kämpfe lieber zuerst mit Glutexer. Äh, ich werde aber im Hintergrund noch ganz kurz Bibo beleben, damit er EP kriegt. Und zwar fuckle ich mal Smogmog ab und benutze einen Beleber. Sollten wir noch haben eigentlich. Doch, ja, klar. Ganz am Anfang. So, hier Bibo. Alles gut. Bibo hat sich wiederholt. Glut kommt auch rein. Das macht einfach nicht genug Schaden. Giftblick ist eh mega komisch. Aber ist egal. Hauptsache, es macht <lacht> Die Paralyse macht hoffentlich nicht allzu viel aus jetzt. aber ah, welche Attacke war nochmal stärker? Schon Siedowasser. Siedowasser ist eh mega gut. Dann bleiben wir mal bei Siedewasser. Anscheinend ist es viel besser. Äh, ich bin gerade überlegen, wenn wir das hier geschafft haben... Müssen wir... Also können wir bei dem Relaxo vorbei? Ähm, wir können das Team Rocket Hauptgebäude machen. Also ne, Team Rocket haben wir eigentlich gemacht. Äh, ich meine das... Äh, das Mist... Das nicht mich der Fuß. Die Pokémon Company, die Pokéball entwickelt. Die können wir machen. Danach haben wir zwei Arenen und dann kommt dann auch schon langsam mal die Liga. So, mehr oder weniger. Also wir fliegen langsam Richtung Ende schon, das ist gut. Äh, Nidoking ist noch ein Level drunter, machen wir Nidoking. Mit dem habe ich glaube ich nicht gekämpft, seit er Nidoking ist. Ja, voll geil. Ich mache mir mal Glut und Nidoking sollte eigentlich schneller sein, hoffentlich. Hat auf jeden Fall mehr Leben. Ich liebe das. Nidoking ist so gut. Ja, aber er ist sogar schneller als alles. Macht einfach nicht viel, fuck. Ich schmeiß gerade irgendwelche Attacken rein, nur sozusagen. Ich weiß, dass das Kampf gegen Giften so nicht so gut ist, eigentlich. Aber ich mache gerade irgendwas. Eigentlich sollte ich es wissen, sagen wir so. Aber man ist ein bisschen zu so faul geworden. Nein, W.O.T., du machst jetzt kein Update. Immer das World of Tanks. Hör auf. Dankeschön. Das wirst du noch bereuen, jawohl. Nicht schon wieder. Das, war was, das war's wohl mit unserem Plan. Wir wollten doch nur den alten Fuji führen, um uns Fleischsternchen beim Boss zu verdienen. Was soll's, dann gehen wir eben nach Saffronia-Sitten und machen brach bei der Übernahme des Hilf Company mit. Genau die. Da sollen wir wieder einen Schuss in den Ofen. Ofen! Oh, Pikachu will mir was sagen. Pikachu hat genervt, dass du... Ja... Pikachu ist immer. Nein, ich will nicht mit dem Spiel. Pikachu ist irgendwie immer genervt jetzt. So, Mr. Fuji. Ha, wer bist du? Stimmt irgendwas nicht? Was? Team Rocket soll es auf mich abgesehen haben? Ich war so damit beschäftigt, Knogas Seele zu beruhigen, dass ich nichts mitbekommen habe. Ah, wie es scheint, hat Knogas Seele endlich Frieden gefunden. Bitte begleite mich doch zu mir nach Hause. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ja, kein Problem. Ati, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst, wirst du es extrem schwer haben, den Pokédex zu vervollständigen. Hier, ich bin mir nicht sicher, ob es dir eine Hilfe sein wird, aber bitte nimm das, die Pokeflütte. Jawohl, die wird mir helfen. Der Klang der Pokeflütte hat eine belebende Wirkung. Er weckt selbst die müdesten Pokémon auf. Merkt ihr das, falls du jemals irgendwo auf ein schlafendes Pokémon treffen solltest. So, hinterher. <lacht> Gut, hat sich das auch erledigt? Und jetzt gehen wir weiter und zwar fliegen wir ich würde sagen wir machen zuerst hallo pikachu das? <lacht> alles klar ähm wir gehen zuerst mal hierhin weil von hier aus kann ich am einfachsten in die mittlere Stadt gehen das ist der nächste Weg so ja ist der nächste Weg von mit Abstand Azuria könnte man zwar gerade runter, aber hier geht es wirklich noch schneller. Und ich kann hier noch kurz heilen gehen. So, kurz heilen. Pikachu sieht schon recht mafiosi-mäßig aus. Gefällt mir. Also ich mag diesen schicken Anzug irgendwie. Ja. Kein Problem. Dankeschön. Ciao. Okay, wir gehen jetzt kurz in die mittlere Stadt, lösen da das Pokécenter center mal ein. Wobei, ich glaube, es reicht, wenn ich nur in die Stadt stehe, kurz. Ähm, und danach würde ich zuerst den Fahrradweg machen, eigentlich. Bevor ich weiter hier probiere, ins kampf und alles zu gehen. Dein Tier richtig verlocken. Wie bitte? Du schenkst ihn mir. Wow, das ist aber nett von dir, danke. Kein Problem. Tut das gut, du willst nach Safronia? Dann gehe ich, lass dich durch. Ich werde den Tier mit den Wachmännern in den anderen Toren teilen. Okay. Dankeschön. So einfach geht das. Und das war dieser Mega-Hint von Rocco wieder mal. So, und jetzt sind wir in Safronia. Sieht ganz schön aus. Wir müssen, ich glaube, hier war es, dieses Gebäude hier später noch befreien Komm, wir quatschen die mal kurz an, dann haben wir das hinterdurch. Also, das ist doch die Höhe. Lass uns gefällig Durst. Nein, nein, und nochmal nein. Ich nehme meinen Wachdienst ernst und habe strikte Einweisungen. Keinen Zutritt für Unbefugte. Unbefugt? Na hör mal, wir gehören doch zum selben Team. Jetzt reicht's, meine Geduld ist am Ende. Du hast du, da hast du dein Befugnis. Das K.O. Jesse, warte auf mich. Alles klar. Okay, wir können also einfach so rein jetzt, dank den beiden. Finde ich ganz gut. oder oh, lag ein Item, das holen wir noch kurz. Und sobald das erledigt ist, gehen wir nach zurück, wo ich gerade hergabe. Hey, du da. Oh. Tut mir leid, aber mit unserer Firma geht es im Moment etwas turbulent zu. Für Kinder ist es hier einfach zu gefährlich. Ach, jetzt haben sie sie doch nicht so. Eine kleine Besichtigung ist doch sicher drin. Oh, das ist doch blau! Yo, alles fresh. Adi, ich hab dich schon gesucht. Was machst du denn hier? Äh, Team Rocket hat. Ah, seid ihr geahnt. Die Typen von Team Rocket führen, führen immer und überall nur böse zum Schilde. Du triffst den Nagel auf den Kopf Rüdiger. So langsam wird es Zeit, dass jemand die Pläne dieser Verbrecher ein für alle Mal durchkreuzt. Ganz meine Meinung. Gut, dann sollten wir gleich mal besprechen, wie wir das anstellen. Also, der Plan lautet wie folgt. Du nimmst sie diese Loser von Team Rocket zur Brust und vertreibst sie aus den der Silve Company. Alleine könnte es allerdings etwas gefährlich werden, also sollte Rüdiger dich auf jeden Fall begleiten. Einverstanden? Klingt gut. In der Zwischenzeit werde ich ganz kanto nach Team Rocket durchforsten, und mir jeden Rüpel vorknöpfen, der mir in die Quere kommt. Vielleicht schaffe ich es so rauszufinden, wo sich ihr Boss rumtreibt. Zehnter Stock. Außerdem werde ich der Pokémon League einen Besuch abstatten und den Obermodzen dort von Team Rocket Machenschaften erzählen. Geniale Idee, vielleicht helfen uns das sogar die Top 4. Wer weiß. Dann könnten wir uns jetzt eigentlich aufteilen und den Planidium Tatum setzen. Aber zuerst... Adi und Rüdiger. bevor ich zwei grünstäbliche frei allein lasse, muss ich mir sicher sein, dass ihr überhaupt das Zeug dazu habt, euch mit diesen Typen anzulegen. Was? Wir kämpfen! Mir ist Schnuppe, wer von, einem von euch anfängt, zeigt mir, was ihr drauf habt. Alles klar. Yo, von mir aus. Gut, wir gehen das erste gegen Blau. Oh Mann, Blau. Der wird schon recht cool. Aber da sind nur zwei Pokémon dabei, das sollte eigentlich gut gehen. Kokowai. Ja, okay. psycho müsste ich mit Bibo recht ein Vorteil sein, weil er Nadelrakete kann. Und Gift. Aber Nadelrakete. Sollte mehr als genug reichen. Komm noch einmal. Jawohl. Ja, ja. Oh, wir haben einen Glurak. Nice. Danke, Blau. Apropos Glurak. Jetzt sollte ich mit Bibo aber raus. Und das ist ein starkes Vieh. Level 40. Blau hat doch. Turto? Ne, stimmt, die haben das Die haben das andere, ja stimmt. Alles klar. Uh, das wird wir machen. Okay, Siedewasser bringt hier halt weniger, aber Siedewasser ist halt trotzdem noch die stärkere Attacke der beiden. Leider, das heißt Blubstrahl wird wahrscheinlich vom Moveset verschwinden, wenn ich was Besseres gefunden habe. Uh, der wird mega knapp. Mit. Ich glaube, Schelock wird das nicht überleben, leider. Das heißt, wir bekommen unser Turtok jetzt noch nicht gerade. Vielleicht muss ich das Headquarter jetzt doch schon machen. Oder sollte ich vielleicht. Danach erst die Fahrradstraße nutzen, um zu trainieren. Das wäre vielleicht die bessere Alternative. Britzel Turbo. Die dümmste Attacke von Pikachu. Also viel zu gut halt, ja. Yay. Von einem Trainer aus Alabasti hätte ich auch nichts anderes erwartet. Du gewinnst 11.000. Oh, nice. Ich mag die Musik voll. Aber ich höre sie gerade nicht leider. Aber ich kenne die auswendig. Ich finde die so geil. Und das Form des Design hier, dass sie kommen sind, so. Also das jetzt kommt. Voll cool. Wenn es ein Strahlklin, falsch Feuerschmittel oder die Frote... Oh, nice. Und wir haben sogar noch ein großes Glurak. Äh, Glurak möchte was... Flügelschlag. Joa, kann man mal gucken, ne? Sagen wir... Eine... St 60er Stärke, Glurak hat nicht so viel Angriffswert leider, allerdings ist Kopfnuss auch physisch. Und Feuerwirbel benutze ich jetzt eigentlich nie, also schmeißen wir mal Feuerwirbel rauskommen. Weil Glurak ist jetzt ein Flugtyp, deswegen kann er jetzt auch neue Flugattacken lernen und einsetzen. Top, wer bereit ist als zu ist, mit Team Rocket aufzunehmen, dann du. Bei dir ist die Silve Company in sicheren Händen. So, jetzt bist du an der Reihe, Rüdiger. Los, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich gehe mal, ciao. Bis Rüdiger fertig ist, mache ich mal. X-Spezial. Äh, vielleicht sollte ich kurz heilen gehen, aber ich glaube, es gibt im Gebäude drin auch noch eine Heilstation wieder. Und theoretisch könnten wir einfach kurz in den zweiten Stock gehen und das wäre es dann, glaube ich. Der zweite oder dritte Stock ist es einer von beiden normalerweise. Bin mir gar nicht sicher. will mal ganz kurz gucken, ob es der ist. Nein. Dann ist einer oben dran. Jawohl, der müsste es eigentlich sein. Nein, okay. War es dann doch der? Okay, ich, bin, ich muss mir kurz die Stockwerke angucken jetzt. Jetzt normalerweise sollte ich es eigentlich hinkriegen. Oh Gott, wer bist du? Kinder dürfen hier doch eigentlich gar nicht sein. Hä? Jongleur Bobby. Okay, alles klar. Ist cool Bobby. Haben die das Hauptgebäude umgebaut? Kann das sein? Oder bin ich mir nur gerade mit dem Stockwerk komplett falsch? Weil das zweite Stockwerk war ja das, was ich am Schluss besuchen muss, um fertig zu machen. Das weiß ich gerade noch. Okay, Wutanfall bei Bibo ist einfach nicht gut. Das klappt nicht so, wie ich mir das denke, leider. Außer landet jetzt ein Critical, dann geht's. Macht er nicht, eben. Ich hätte hier mit... Ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte wieder mit Nadelrakete, weil Psycho ist halt mega anfällig für Käferattacken. So, ich will den auch mal im Kampf sehen. <shrieck> Sieht schon geil aus. Wie sieht Drachenwut bei dem aus? Genau gleich, okay. Hab mich jetzt nicht gewusst. <lacht> Eigentlich. Ich habe vergessen, meinen Schilllock wieder zu beleben. Trotzdem, das hätte ich noch machen müssen. Okay. Das Problem ist halt, Glut ist mega schlecht. Wir müssten einen Flammenwurf haben oder so. Aber der kommt erst noch. Glurak ist eigentlich mega schlecht. <lacht> Vom am Anfang. Wenn Glurak dann Megaformen hat und etc., dann ist es mega gut. Aber die Megaformen kriegen wir, glaube ich, erst nach der Liga. Soweit ich weiß. Normalerweise lernen Pokémon Flügelschlag auch früher. Einiges früher. Ja gut. Ich mache einfach weiter mit Flügelschlag. Nachtnebel könnte schon reichen. Nee, zum Glück nicht. Okay. Immerhin etwas. Und jetzt habe ich noch zwei Beleber, wenn ich richtig gerechnet habe. Und die zwei können wir direkt einsetzen, dann wenn ich kurz geguckt habe, ob das der richtige Stock ist. Weil irgendwo muss noch eine Heilstation sein. Ich würde gerne hier ein bisschen rumrennen und trainieren, ehrlich gesagt. Okay, hier ist auch nichts. Hier drin sicher auch nicht. Ja, das kommen wir dann noch dazu. Na gut, ich gehe nochmal kurz runter und gucken. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind schon zu hoch für das. Welches Stockwerk haben wir denn? Drittes og das Dritte könnte zwar eigentlich stimmen, theoretisch. So, ich heile mal kurz durch. Hypertrank 120, jawohl. Den haben sie ja mega genervt. Da waren wir auf 200. Das war ein bisschen sehr viel. Weil 200 hat eh nichts. Außer man ist Level 100 und dann braucht man keinen Super, dann nimmt man den Top. Nee, hier war es ja eben nicht. Ich nehme mal ein Teleporter. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Okay, das sieht cool aus. Das Problem ist, jetzt bin ich einfach sonst wo, wenn ich das mache. Jetzt habe ich dann gar keine Übersicht mehr, wo ich stehe. So. Oh nein, jetzt komme ich hier nicht weg. Na gut, wir gehen zurück. <lacht> Weil ich will... Ah, komm, wir können ihn einfach kämpfen. Scheiß drauf. Bist du mir nicht? Also ich muss ihn zuerst anquatschen, sonst kämpft er mich. Oder habe mich einfach nicht gesehen wegen der Drehanimation. Forscher Dieter. Ja, wir kämpfen uns einfach mal durch jetzt. Scheiß, du Irgendwie finde ich das dann schon. Ich glaube, ich würde mich auch selber durch Silphscope durchschlagen, danach, sobald ich das, äh, den Schlüssel habe mit euch. Äh, dann eigentlich die Folge cutten oder beenden, je nach Zeit. Und dann eigentlich allein rumrennen, alles besiegen. Und, ach so ja klar. Durchbruch macht mehr Schaden bei Barrieren und so. Also ist ein Barrierebreaker. Ähm, fuck off. Und dann würde ich eigentlich das ganze Silvscope alleine machen. Bis zu dem Punkt, wo wir rein können. Und dann wieder aufnehmen. Scheint mir fast am sinnvollsten zu sein, weil jetzt durchs ganze Silphscope einmal zusammen zu rennen, ist ein bisschen scheiße. Das bringt einen Feuchten gegen Stahl, wieso mache ich das? Aber dazu muss ich zuerst mal das, ähm, den Schlüssel finden. Das ist wichtig. LOL. Okay. <lacht> Hätte ich jetzt nicht erwartet. Käfer gegen Stahl? Ich dachte, ich mache nicht so viel. So, ich hoffe, Voltoball wird nicht allzu schnell schneller sein, aber ich denke schon. Leider. Ja. Vielleicht überlebe ich es ja, ich glaube nicht. Doch, wow. Ich habe halt irgendwie zu viele One-Hits, die nie passieren sollten. Vor allem hier. Yay. Ähm, ich gehe auf Nidoken, komm. Ich habe einfach das Gefühl, das ist jetzt die bessere Idee gerade. So ein bisschen raus-taggen. <lacht> in, in der Hoffnung, dass ich das überleben kann. Ciao. So vorne die Fresse. Ta. Oh, sogar seine Brille kaputt. <lacht> Alles klar. Okay. Ähm. Um Was macht ihn hier? Äh, so hilft mir doch jemand. Siehst du Mann, neben mir so ein Feigling? Ja, das weiß ich schon, das sehe ich. Ich bin einer halt der berüchtigten vier Rocket-Schwestern. Okay, ich glaube, davon gab es auch im alten Spiel was. Aber es gibt jetzt nichts, wenn ich alle vier besiege oder so. Die sind einfach da. Und entweder muss ich kurz ra äh, raus heilen dann halt. Oder, ja, je nachdem... Mal gucken. Fuck, der ist schneller. Ich habe mir noch überlegt, Schaufel einzusetzen, aber ich glaube, was reicht hier. Burn! Nein! Okay, dann bis. Ja eben, vielleicht muss ich kurz rausheilen, vielleicht beende ich die Folge ja gerade jetzt. So zeitlich wäre das etwa gut. Sobald ich das Radikal weg habe. Radikal ist schneller, da wird mein Shilok wahrscheinlich sterben, wenn ich das drin lasse. Deswegen gehe ich auf MVP Pikachu. Mein MVP. Okay, und äh, Tiefschlag hat jetzt eben fehlgeschlagen, weil ich keine Attacke eingesetzt habe, die Schaden austeilen würde. Das war das, was ich letztes Mal gesagt habe. Komm, Critical, Critical. Nö. Scheiß drauf, ich will mal Schwebestoß nochmal sehen. Und ja, ich lasse es extra so laufen. <lacht> so schlecht. Okay, die Attacken sind recht lustig, aber recht schlecht gemacht. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ist egal. Hauptsache, sie funktionieren, Hauptsache, sie machen Schaden. Okay, eigentlich würde ich gerne noch Turtok entwickeln in dieser Folge. Und einen äh, Schlüssel finden. Also nicht in dieser Folge, aber in der Aufnahme halt. Ähm, wir gehen raus. Heißt also für mich, ich würde jetzt beenden. Mal diese Folge sowieso. Mal gucken, ob die noch da stehen. Ja, okay, also die sind immer noch am Vorbereiten bis ich fertig bin dann. Ähm, ja, ich gehe jetzt mal heilen, würde mich dann wieder melden, wenn ich wieder drin bin. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Cheerio!